Kannst du bitte die Tür zumachen? Den Kurs geben? Hm? Mama. Nicht, wir sind aber nicht aufnehmen Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf Titan MC. Wir wollten jetzt mal in die Schule gehen. Danke. Ja. Wir sind auch jetzt bereit. Danke, gehen los. Komm. Ich bin schon in der äh, T-Klasse und ja. du? Ja, ich auch. Ja, komm mal rein hier. Die Volleyball-Klasse, nice. Volleyball. Ah, ich kann hier Volleyball. durchlaufen, guck mal. Hello. Ich kann hier durchlaufen. <lacht> hm? <lacht> Weil ich einen Minimod habe. Ich kann hier einfach durchlaufen. Hallo! <lacht> Hello, das ah, ist hallo! <lacht> Ja, ja, ich hab, ein, ich hab halt einen Minimod drin, da sind wir alle ganz klein und kleine Schuriken nach. Ja, und, aber Minimod. Boah, die Blöcke sind auch so klein. Oh, ich hab keinen... Boah, das ist mega eklig. Du kannst den Leuten ja auch mal erzählen, wie sie ähm, ganz schnell Sachen verkaufen können, ohne dass sie hier zu dem Shop gehen müssen. Indem ja, sie sich zum einfach, Beispiel... Um, uh, slash, uh, sell all eingeben und dann einfach den Buchstaben... Also, wir sind gerade bei T, deswegen gehe ich mal T an und dann zack ist das Inventar verkauft, damit sie nicht immer dahin rennen und können das ganz easygoing ein, äh, eingeben und dann äh, ihr könnt das zum Beispiel auch machen. Wenn ja, zum, zum Beispiel Ja, aber mal, äh, cool, man kann es auch zum Beispiel machen. Zum Beispiel, zum Beispiel. Man kann <lacht> einfach äh, sich 50 Mod zum Beispiel. Zum Beispiel. Alter Schwede, Mann. Man, man immer kann sich Beispiel. 50 Mod äh, einfach runterladen und äh, da Hotkeys einstellen. Einfach auf Sale All und dann immer die Mine ändern natürlich ja. praktisch also da müsst ihr sogar gar nichts eingeben also ihr müsst nicht mit t drücken also das ganze eingeben Ja. sondern ihr könnt dann einfach äh, eine die taste drücken Person, ja. halt und dann äh, verkauft sich das alles automatisch und dann müsst ihr nicht immer also ist so gesehen wie so ein auto autofällt tool ja das hat nämlich auch jemand gefragt in den kommentaren weil ich ja immer alles automatisch verkauft habe und ich habe einfach nur eine taste gedrückt deshalb und ich muss es jetzt in den chat eingeben weil ich halt einen kleinen süßen mini drin habe <lacht> ich finde den schon nice, ich will mal gucken, ob ich echt hier unter so einen Block durchlatschen Ich kann ja... Okay, doch nicht Ich kann nur durch dieses Spinnennetz durchlatschen Nice also auf jeden Fall ein Nicht-Bug-Using, ne? Instant Bun Instant Bun Bun ja. <lacht> Auf jeden Fall wollten wir heute auch erzählen, wie wir uns kennengelernt haben oder wie das Ganze hier zusammen... oder wie wir halt uns getroffen haben, wie auch immer Ja und dass ich heutzutage Videos aufnehme und die auch Ja, Wer fängt dann an das zu erzählen? Du fängst an mit deiner Perspektive, wie das so angefangen hat mit mir da, ja? Okay, dann fangen wir mal an ähm, ihr, ihr müsst ähm, wissen, also ich hatte den Zeitpunkt, weil ich mich angeschrieben hatte, oder so ähm, 200 oder 300 Abonnenten oder sowas, ich weiß nicht ganz genau ähm, und da hatte er mich gefragt in den Kommentaren, ob wir mal aufnehmen wollen da habe ich natürlich abgehobenerweise gesagt <lacht> <lacht> ähm, äh, Nee, weil also ich wusste halt nicht dass er äh, YouTube macht und so deswegen habe ich ähm, normalerweise äh, sag ich jetzt so eigentlich immer äh, nein deswegen, deswegen habe ich ihn abgelehnt ähm, bis ich dann irgendwann mal ein Video von ihm gesehen habe und dann habe ich mir gedacht äh, ja er macht doch viel YouTube ähm. dann habe ich mir so ein paar Videos angeguckt dann bin ich mal äh, irgendwann auf sein TS gegangen und so die ein bisschen getort und so Nur so die so. <lacht> so und so So und ja, so Du dachtest ja zuerst so, ja ich wäre einfach irgendeine Person, keine Ahnung, die ja, noch nicht mal ein Video hochgeladen hat oder so Die überhaupt keine, keine Erfahrung mit YouTube hat oder so Ja Und das ja Ich ich, weiß, ich fand das warum Ich fand das irgendwie lustig Weil ich zuerst so dachte, ja Er kommt mir ganz sympathisch rüber Hätte ich schon, weil ich habe eigentlich gar keinen anderen gefragt, so, also. Ich habe ja viele, äh, skybones YouTuber, oder? So, Henny oder so. Ja. Yeah. Aber ich dachte mir, ich brauche einen Kuchen. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber dann ich, ich habe mich voll gewundert, ne, weil ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, dass du irgendwie noch auf den TS kommst, oder so, weil ich immer nur, nur, ja, ich habe keine Zeit, ich habe keinen Plan, irgendwie immer nur... Ja, es geht nicht und so Ja, also ähm, also er hat oft bei mir in die Kommentare schon geschrieben, dass man sich die Person halt irgendwann merkt Also es ist bei mir immer so, wenn man halt oft äh, kommentiert, dann merkt man sich auch in einer Zeit einfach die Person Das ist eigentlich äh, normal und dann habe ich halt irgendwann, also unter empfohlen wurden halt die, die Videos von ihm halt ähm, in Polen und dann habe ich gesehen, dass er halt einen Youtube-Kanal hat und so Und dachte ich, äh, kann man hier mal talken oder sowas <lacht> äh, Vielleicht mal ein Video oder so aufnehmen Ey, ich hatte so lustig, unser erstes Gespräch war so ja, schlecht, ne? Ja, unser erstes Gespräch gab war wir so. Um. Wir haben einfach, Junge, wir haben nicht mal richtig geredet, so, wir haben kaum ja, geredet. Wir, ja, also wir waren eigentlich beide irgendwie so komplett schüchtern. Ja, todesschüchtern, so irgendwie ja, beide, so, ne? Ja, genau. keinen Fehler machen. Ja, genau, wollt, ich wollte auch keinen Fehler machen, so, ja. Ich so, hä? Ja, gut. Weil das war, glaube ich, auch die erste Person, die ich so, keine Ahnung, so einen YouTuber mit auf den TS geholt habe oder so. Ja. Und da, keine Ahnung. Ich, ich war auch so richtig komisch, so richtig. Und dann haben wir erst später gemerkt, wie behindert wir eigentlich beide sind. Also, dass wir einfach alles ja. rauslassen können, so. Unsere behinderte ja. Art. Dann haben wir halt ein Video aufgenommen. Das war das erste Video, das wir, glaube ich, zusammen aufgenommen das haben. Das? Das, war, das, war, das war das ganz lange Wetthaus-Video. Ah, ja, das. Ich stimmt. Weiß nicht, ich vergesse es auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, das ist. Das war schon eklig. Vor allem, haben wir das nur für dich aufgenommen? Ja, ne? Ja, das haben wir, glaube ich, nur für mich aufgenommen. Ja. Das stimmt, das stimmt, stimmt. Dann hast du so gefragt, ja, okay, wollen wir vielleicht einfach Bad Wars aufnehmen? Und dann vor allem genau dann war das so eine richtig eklige Folge. Wo ja, einfach. Also, jung, ich glaube, glaub, das war sogar nachts irgendwann so gegen Ja, die das Union war dann irgendwann nachts, weil das irgendwie stundenlang ging auch noch. Weil ja. wir, war, wir hatten beide auch keinen Bock mehr dann irgendwann, ne? Nee, nicht wirklich. Das war so nervig. Das war einfach richtig krank. Ja, was haben wir danach denn aufgenommen? Haben wir danach dann nochmal. Was haben wir denn aufgenommen? Nee, ich glaube, glaub, danach haben wir äh, äh, gar nichts verloren aufgenommen. Also wir hatten... Stimmt, da war eine Zeit gar nichts oder so, ne? Eine Zeit hatten wir halt gar nicht, dann bin ich halt auch irgendwie kaum auf den TS gekommen oder sowas. Ja. Weil ich ja halt gedacht habe, okay, das mal so eine einzelne Aktion oder so, äh, ein Video aufnehmen oder so. Ähm, ja, und dann, dann bin ich, dann, ich weiß nicht, ob ich irgendwie auf den TS gekommen bin oder doch, ja, eigentlich schon, ne? Hä, hey, wie kam das, dass wir denn mehr Kontakt hatten und auf einmal? Ich weiß, weiß nicht. es gar nicht so genau. Ich weiß es auch, auch nicht. <lacht> <lacht> ich weiß jetzt nur, dass wir jetzt immer abhängen. <lacht> ja, also wir, wir, wir sind wirklich jeden Tag äh, im TS und so. Ja, irgendwie okay, einfach. Wir, einer hat ja geschrieben, wir sind wie die Buddies, wir sind halt echt so. Wir sind einfach die ganze Zeit beieinander so. Ja, das ist echt krank. Aber es macht sehr viel Spaß, mit der Ja. Oh. Und so kann es halt, dass wir jetzt halt so gut wie jeden Tag aufnehmen. Ja. Mit, bis auf ein paar Ausnahmen ja und ja also Pff, das war eigentlich ist. so wirklich die Story hinter uns wie aber ich check's also halt nicht echt kommen. nicht wie ist <lacht> es dazu gekommen also erst hatten wir diese eine Aufnahme diese eine Aufnahme, danach danach, danach? so ja ja, aber wie kam es denn, dass du denn doch wieder oder dass wir dann wieder geredet haben oder so? Ich weiß es nicht ich glaube das war wahrscheinlich irgendwie so, dass es mir, mir komplett langweilig war oder was ich glaube du bist irgendwie auf den TS gekommen? Und dann habe ich einfach dann war ich so wie immer, also so richtig behindert halt. So. Und dann hast du einfach auch alles einfach so rausgelassen, so, ne? Und dann habe ich gemerkt, so, ach ja, der ist ja genauso doof wie... Der ist genauso behindert wie... <lacht> ja. Oh no ja, Dann können wir auch gleich erzählen, wie wir den Kimon kennengelernt haben. Aber den Kimon kennt ja fast keiner, oder? Nee, den kennt keiner. Den kennt keiner. Ah, <lacht> Kimon ist aber... Ich glaube, dass wir so, äh, so viel geredet haben, kam halt wirklich nur dadurch, ähm, weil ich, ich habe damals, ähm, äh, als ich halt noch Skywards gespielt habe, ja, habe ich halt irgendwie komplett auf den äh, Black Show rangeschwitzt. Ach, stimmt, das war das, ne? Das war das, äh, da bin ich auch halt noch auf dem TS. Scheiße, gekommen. das war das, ja, stimmt, da haben wir auch so richtig sachlich geredet oder so, ne? Ja, da. Junge, das weiß ich noch. Das stimmt. War so richtig, krank, ne? wo, wo wir dann halt alles immer so ja, so. Ja, ja, haben und so, ja englisch Loop bin ja du wolltest dann die ganzen Sachen da ausfüllen und weil ich das ja schon ausgefüllt hatte und dann hatten wir Probleme mit dem genau. AdSense deswegen, oder so deswegen, deswegen bin ich wieder hochgegangen genau deshalb bist du wieder so. ja genau weil, weil, weil ich wusste äh, äh, dass du das schon gemacht hast und, ja. und äh, dass ich dann mit dir schon mal ein bisschen geredet habe und so ja, ja stimmt das dann habe ich so dann ist das ja. ja aber wann haben wir gemerkt dass wir uns gut verstehen dann da? Uff. ich glaube das kam einfach im Laufe der Zeit ja aber wir haben so richtig komisch geredet das ist, weiß ich noch wir haben so richtig sachlich einfach so da ja, musst du das und das ausfüllen und dann ja, wieder, haben wir wieder geschwiegen und so. Das, das war schon crazy. Das war richtig krank äh, also Natürlich habe ich den Blackstone nie bekommen, also von daher. Ja, ja, aber da gucken die auch nicht mehr rein, ne? Aber wir wollen ja auch jetzt gerade eigentlich, eigentlich hatten wir geplant, da jetzt wieder anzufangen, aber dann kam Titan und dann haben wir halt hier angefangen, ne? Ja. Wir, wir wollten halt, äh, ähm, also das kann ich auch sagen, äh, wir wollten halt zum Start von äh, Lego, also diese neue Insel, die kommen soll, wie auch immer äh, Wollten wieder eigentlich wieder drauf spielen, aber da uns jetzt Titan zwischen kam oder in die Quere kam Haben wir uns gedacht, dass, dass wir da Brazen damals Titan gefeiert hat Ja Und äh, ich hab's zwar nie gespielt, aber so, aber ich fand das Konzept halt immer geil Haben wir uns gedacht, wir, wir nehmen es ja wieder auf Also ja. halt, wir Titan ja, aber ja. hättest du damit gerechnet, dass der Server dann so schnell voll wird Nein. durch so ein Video von uns? Es ist, es ist schon echt krass, wie. wie also, deshalb ist ja innerhalb von. Also, von neuen Spielern, glaube ich, war nass. Ja. Äh, auf 80 oder so. Ja. Ich meine, wir sind jetzt gerade 64 Spieler online. Ja, ich weiß. Zeit. Und es ist abends, ne? <lacht> ja, es ist abends. Wie spät haben wir es jetzt? Wir haben es jetzt. 17.25 Uhr. Ja, okay, es ist schon fast abends. Okay, also so abends. Ja, es geht schon. Es ist. Ich ist krank Also das war auf jeden Fall die Story, wie wir uns halt kennengelernt haben Ja Schon heftig, heftig Und ich bin froh, dass ich dich kennengelernt habe Ich auch. Ah. <lacht> ja, ich könnte mir keinen äh, besseren vorstellen Ja. <lacht> ist halt so Ja, weil In Mein Herz Herzen Kommentare Na, für dich cool Ja, weil, ich, guck mal Du bist, du bist behindert, ich bin behindert, wir sind behindert. Passt, <lacht> passt. <lacht> wir sind halt ein bisschen anders, ne? Würde ich so sagen. Einfach mal nett formulieren so. <lacht> ja man. Wir sind halt so ein... nett kommentieren. Ja. <lacht> das formulieren wir auch mal. Wir sind halt ein bisschen anders so, als andere Leute. Ja. Okay, unser Schultag ist jetzt erstmal vorbei. Wir gehen jetzt nach Hause. <lacht> okay, das war's jetzt mit dem Video Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen Und schreibt mal in die Kommentare Wie ihr sowas findet, wenn wir einfach über irgendein Thema reden ne? Ihr könnt uns ja auch mal Irgendwelche Themen in die Kommentare schreiben Wenn ihr sowas sehen wollt Ihr könnt auch Gott und die Welt irgendwie da vorschlagen Ja Ja, auf jeden okay. Fall Dann würde ich sagen äh, Dann Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Und haut rein und ciao Ciao